Ich bin hier im Kachelformat und da habe ich ja hier, das war in einer der vorangegangenen Videos ähm, gemacht, dass ich hier das aktuelle Thema markieren kann, damit die Schüler sofort sehen, wo sie hinklicken müssen. Jetzt möchte ich aber vielleicht auch innerhalb des Abschnittes so eine Marke setzen, eine Sprungmarke setzen, vor allem wenn diese Abschnitte dann länger sind, dass eben der Schüler, wenn er hier draufklickt, dann zum aktuellen Thema kommt. Das zu machen ist relativ problemlos, aber wir haben ein Problem in dem Ich klicke jetzt hier mal drauf, also zum aktuellen Thema, dann soll er hier hinspringen, da wo es aktuell heißt. Wenn ich jetzt hier mal drauf klicke, dann schiebt sich dieses aktuell aber unterhalb dieses Kopfbereiches hier rein. Ja, also eigentlich sollte das so ausschauen beim Sprung. Und klar, er springt zum Anfang der Seite, das heißt, er schiebt sich hier unten drunter. Und das möchte ich jetzt anders haben. So, ich habe das jetzt mal angepasst und ich klicke jetzt hier nochmal drauf zum aktuellen Thema und dann springt er eben hier an die richtige Stelle, schiebt das hier richtig nach unten. Wenn sich das aktuelle Thema dann ändert, dann verschiebe ich einfach hier diese Sprungmarke, mache das hier mal nach unten und dann haben hier die Schüler die Möglichkeit, dann zum nächsten Thema zu springen. Wie sieht der HTML-Code dazu aus? Der Link hier ist ganz normal, das ist ein Button mit dem Text eben hier zum aktuellen Thema und dem Sprung über den Link habe ich hier aktuelles Thema genannt und das Ziel ist jetzt nicht da, wo hier aktuell steht, sondern ich habe davor noch einen Container gesetzt mit dem Ziel, aktuelles Thema, der ist leer, wird also nur über CSS noch formatiert, dementsprechend, dass eben das Ganze nicht verdeckt ist und da wo dann aktuell steht, das habe ich hier Sprungmarke genannt, wird dann eben dann auch noch formatiert, Textfarbe, Hintergrundfarbe und so weiter und dann äh, funktioniert das Ganze.